Willkommen im Aquazentrum. Heute führt euch einer unserer Kunden durch seine Küche, in der er einen Aquavolta ECA-Traktor installiert hat. Und außerdem zeigt er euch seine anderen Lieblingsgeräte. Tja, bei mir jetzt in der Küche zu Hause. Meine Lieblingsgeräte in der Küche sind erst mein Schneidschäumer. Damit wird Gemüse, Obst mit maximal minimalster Geschwindigkeit gepresst, um maximale Vitamine und Mineralien zu erhalten. Mein Vakuum-Smoothie-Mixer. Hier wird mit einem Vakuum mit Highspeed äh, Gemüse und Obst zerkleinert. Aber die Nummer 1 bei mir im Haushalt natürlich mein Aquavolta Water Tractor, den ich seit knapp zwei Jahren jetzt benutze. Ich benutze ihn für alle Getränke, die ich ich und bei meiner Familie in Nutzung kommen, Tee, Kaffee, Wasser. Generell trinke ich mindestens selber 3 Liter Wasser. In der Stufe, wenn ich jetzt mal einschalte, eigentlich in der Stufe 3 alkalin, 3 mit 10,1 pH Wert. Ja, Filter gerade getauscht. Ich fülle mir das ab in eine glaskaraffe wo ein rosenquarz das wasser veredeln soll noch mal. also das ist ein basisches wasser mit wasserstoffanreicherung was mir ganz wichtig ist die wasserstoffanreicherung ja fülle ich auf in die glaskaraffe wir nutzen das nun wie gesagt zum trinken zum ähm, oder für die Getränke, Kaffee oder, oder Tee, wobei Kaffee ist eigentlich aktuell nicht mein Thema mehr. Äh, was ich geschalten habe, ich habe im Prinzip folgendes gemacht. Ich habe hier meinen Brauchwasseranschluss. Meinen Brauchwasseranschluss. Damit es wird aufgeraschen. Hier ist Osmosewasser aus, aus, aus diesem Hahn. Hier kommt aus dem Osmose... Gerät, was jetzt unter der Spüle verbaut ist, eine Osmosefilteranlage, kommt äh, gefiltertes Wasser. An diese Osmoseanlage habe ich hinten dahinter im Prinzip anschließend den aquavorto rektor angeschlossen. Das heißt, der Aquavorto bekommt nicht das Brauchwasser, sondern schon vorgefiltertes Wasser. Das muss man nicht machen, weil ja der Aquavorter selber ja selber Filter, Filter verbaut hat. Ja, hier sind sie zu sehen. Jetzt hoffe ich, dass ich wieder die entdecken. Jetzt kriege ich es krieg ich auf. Ja. Also im Prinzip der Aquavorta hat ja selber ein Filtersystem, aber ich habe zusätzlich trotzdem, mal, trotzdem noch mal die Osmosefilteranlage, eine große Osmosefilteranlage, davor geschalten. Ja, ansonsten, was habe ich hier noch gemacht? Hier oben sind noch, noch mal mit Amethyst Steine, die das Wasser verändern sollen oder in der Beschaffenheit verändern sollen. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Was mache ich äh, für mobil? für den mobilen Einsatz habe ich dann noch diesen Booster, den ich mit Wasser fülle, um jetzt, wenn ich im Mobil mit dem Auto unterwegs bin, dann benutze ich meist gefiltertes Wasser, je nachdem was mir zur Verfügung steht, unterwegs ja. filtere ich mein Wasser, eventuell hier mit diesem Osmose das Moserwasser und schraub den Water Booster drauf stottert das gerät das ist aber wie gesagt für den mobilen einsatz ich bin viel mit dem auto unterwegs viel beim im sport beim radfahren wenn äh, ich viel mobil unterwegs deswegen kommt da der, der booster dann zum einsatz der hier ganz klasse viel wasserstoff ionisiertes wasser herstellt ja ansonsten was gibt es hier zu sagen wie gesagt ich bin sehr zufrieden mit dem aqua mit dem Traktorgerät, äh, wie gesagt, ich, ich trinke mittel, mindestens drei Liter meiner Frau nicht ganz so viel. Das Wasser schmeckt in der, 3, in der Stufe 3 natürlich basisch. ich habe mich daran gewöhnt, mir bekommt es sehr gut, ich habe meine Gesundheit ähm, optimieren können, indem ich äh, einige Kilos abgenommen habe, ich fühle mich leistungsfähig und fit. Ja, und ich hoffe, das reicht erstmal für den kurzen Eindruck, für den, mit diesen tollen Geräten. Ciao, tschüss. So, ich hoffe, diese Informationen waren hilfreich für euch. Unsere ausführliche Website aquacentrum.de steht euch gerne für weitere Infos zur Verfügung. Wenn ihr noch Fragen habt, findet ihr dort unsere Telefonnummer. Bleibt gesund und bis bald.